Genau, wir sind heute nicht beim Model-Styler-Vortrag, sondern beim Geostyler-Vortrag. Aber ihr ähm, könnt trotzdem bleiben, wenn ihr wollt. Das sollte kein Problem sein. Ja, genau, schön, dass ihr äh, hier seid und äh, noch den letzten Vortrag des Tages äh, anhört. Äh, heute geht es hier noch um den Geostyler und zwar um die neuesten Änderungen, die wir äh, innerhalb des letzten Jahres seit dem letzten Vortrag hier auf der FOSKIS gemacht haben. Und äh, wir werden ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen, was sich so am Projekt generell geändert hat, aber auch was sich an Features geändert hat und eben auch an den verschiedenen Parsern und Komponenten, die es alles um Geostyler gibt. Dazu gleich halt die ganzen Details. Wir stellen uns kurz vor, mein Name ist Jan Suleimann, ich bin fast schon Master der Geoinformatik und äh, bin jetzt schon Anwendungsentwickler bei Terrestris und eben auch äh, Kernentwickler des Geostylers. Terrestris, haben Sie jetzt wahrscheinlich schon öfter gehört, ist eine WebGIS-Firma aus Bonn. Wir machen Open Source Software, haben unten einen Stand und bei Fragen und Themen rund um WebGIS, um Open Layers, um Docker, um was auch immer, kommen Sie gerne zu uns und wir reden darüber. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Meyer. ich bin von der Ausbildung her Geoinformatiker, bin in diversen Open Source GIS-Projekten unterwegs, unter anderem bin ich auch Kernentwickler vom Geostyler-Projekt. Ich bin OSGEO Foundation Charter Member und Gründer und Inhaber von Maximum. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Open Source, GIS und Geodateninfrastrukturen an. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind und wie der Jan bereits gesagt hat, wenn wir jetzt kurz die Neuerungen des Geostyler-Projekts vorstellen. Was ist der Geostyler überhaupt? Geostyler ist eine gebrauchsfertige Bibliothek zum webbasierten kartografischen Stylen von Geodaten und Webkarten. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt, was wir vor na, anderthalb Jahren gemeinsam gegründet haben. In 2018. 2018 höre ich gerade mit beiden Firmen, um das... Ja, Endlich das Problem zu lösen, dass es einen vernünftigen generischen Styler für Geodaten im Web gibt. Das Ganze ist selbstverständlich Open Source unter der BSD-Lizenz, ist implementiert in TypeScript und wir nutzen React und ARM-Design als Basisbibliotheken. Das Ganze ist komponentenbasiert, das heißt, alle unsere UI-Elemente sind mehr oder weniger als eigene Komponenten gekapselt, so dass sie... Ja, jegliche Art von UI mit den Basiselementen sich selbst ähm, zusammenstellen können. Wir haben mehrere Stilformatparser, die als Plugin implementiert werden. Das heißt, sie können die, die Stile, die sie sich äh, mit der grafischen Oberfläche zusammenstellen, in mehrere Formate exportieren. Intern haben wir ein eigenes Format definiert, ähm, was wir so als ja, Lingua Franca zwischen den einzelnen ähm, Formaten benutzen und können dann je nachdem, welch, welche Parser-Plugins installiert und konfiguriert sind, die internen Stile in andere Formate überführen. Beispielsweise unterstützen wir SLD und Mapbox-Styles und noch viele mehr. Kommen wir gleich noch dazu. Wir unterstützen auch mehrere Datenformate. Das heißt, wenn Sie attributiv Ihre Styles anpassen wollen, können Sie Datensätze hochladen, sodass Ihr Datenmodell bekannt ist und dann können Sie interaktiv in einer Filter-UI attributbasierte Filter für Ihre Stylings anlegen. Das Ganze ist vollständig anpassbar. Das heißt, die können das erweitern, können eigene Plugins schreiben, eigene Formatparser, eigene Datenparser implementieren, ohne den Geostyler-Core anfassen zu müssen. Das Ganze ist zwar in TypeScript und mit React implementiert. Wir haben aber quasi einen Standard-JavaScript-Programm. Bundle, ähm, ein ja, Standard JavaScript-Export quasi, sodass Sie äh, Geostyler als Bibliothek in jeglicher Webanwendung einsetzen können. Das heißt, Ihre Webanwendung muss nicht auf React basieren, Sie können das auch mit Vue.js oder mit Angular oder auch einfach eine stinknormale äh, Plain JavaScript-Anwendung äh, hernehmen und den Geostyler importieren und nutzen. Wer mehr Informationen dazu braucht, wie die Architektur ist und der generelle Aufbau und der Funktionsumfang, da haben wir letztes Jahr einen Vortrag dazu gehalten, der ist ja auch als Video verfügbar, haben wir hier mal verlinkt. Lohnt sich bestimmt nochmal, sich das anzuschauen. Welche Neuerungen gab es seit, ja, seit einem Jahr ungefähr? Zunächst haben wir versucht, die Community auszubauen. Das ist uns auch gelungen, also wir haben jede Menge neue Contributors, konnten auch schaffen, die innerhalb der Kommunikation die Interaktion zu steigern. Auf der Phosphor-G gab es eine, eine, eine Boff zu Geostyler, wo sich interessierte Leute getroffen haben in einem spontanen Meeting und haben sich einfach ausgetauscht, was ist der Geostyler, wie könnte ich den für mich einsetzen, wie könnte man ihn verbessern. Das war sehr gut und sehr nachhaltig, haben wir viele Kontakte bekommen. Äh, zum Beispiel mit Geocut und deren Open-Source-Projekt Geocut Bridge gab es regen Austausch und auch eine gewisse Nachnutzung vom GeoStyler-Projekt in, innerhalb deren Open-Source-Projekt. Ähm, bis hin zu ähm, Jody Garnett, der in seiner Phosphor-G keynote auch die, Kol die Kollaboration äh, zwischen Geocut Bridge und GeoStyler äh, erwähnt hat. Eine größere Änderung ähm, im Hinblick zur Community-Bildung war, dass wir den Code in eine eigene Organisation herausgelöst haben, also eine GitHub-Organisation. Das war vorhin, äh, vorher bei uns in den, in den Firmenaccounts quasi. Und um das herauszulösen und dem Projekt einen ähm, mehr Community-Charakter zu geben, haben wir das in eine eigene Organisation ausgelagert. An der Stelle wollen wir auch einfach mal Danke sagen an alle, die im letzten Jahr dazugekommen sind, sich am Geostyler beteiligt haben, von Leuten, die Doku geschrieben haben, Bug gefixt haben oder coole neue Features entwickelt haben. Hier nochmal ein paar Statistiken, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Wir haben mittlerweile in unserer Geostyler-Organisation 15 Repositories, das heißt 15 eigenständige Code-Projekte. Liegt daran, dass unsere Parser eigene Softwareprojekte sind, die wir in der Geostyler-Core, hatte ich schon erwähnt, einfach einem per Plugin-Prinzip reinhängen können. Wir haben 16 aktive Entwickler aktuell haben ungefähr 1900 Commits im letzten Jahr gehabt in allen Repositories zusammen und haben 46 Releases veröffentlicht. Die Demo-Anwendung ist jetzt unter geostyler.org verfügbar, das heißt, Sie können relativ leicht da drauf kommen, können mit der Anwendung ein bisschen herumspielen, können das Ganze testen. Die Anwendung ist so konzipiert, dass Sie mehr oder weniger alle UI-Elemente, die die Geostyler-Bibliothek bereitstellt, ja in sich hat. Sie können quasi alles testen ähm, in ausführlicher in ausführlichen Dimensionen, ähm, können alle Features mal anfassen, mal live erleben. Ähm, wenn Sie irgendwie ja, einen Fehler finden oder Verbesserungsvorschläge haben, würden wir uns natürlich über Feedback freuen. Hier oben Oben rechts ist es, ich sehe gerade meine Maus nicht, aber Sie sehen es vielleicht. Sind die entscheidenden Links gesetzt zu der API-Dokumentation, zu NPM, worüber Sie Geostyler äh, ja, als Softwarebibliothek beziehen können, sowie zum GitHub-Repository? Stichwort Dokumentation, hier hat sich auch jede Menge getan. Äh, da haben wir ein bisschen Liebe reingesteckt, dass die Dokumentation besser wird, vollständiger wird und ein paar coole Features mit sich bringt wie zum Beispiel, dass es jetzt Codebeispiele gibt, ich suche gerade hier ein cooles Beispiel, hier für unsere Style-Komponente, haben Sie quasi hier ein online gerendertes Beispiel, wie diese Komponente aussieht und können das auch aktiv benutzen, sowie sich hier den entsprechenden Code an, anschauen, wie Sie das, wenn Sie selbst Entwickler sind und nicht die fertige Bibliothek benutzen, äh, quasi als Code-Snippet zum Start für Ihre eigene Entwicklung. Fokus verloren. Genau. Bei den Parsern gibt es wesentliche Neuerungen, dass wir, Achtung, das böse S-Wort, jetzt auch Shapefiles unterstützen. Ähm, wie gesagt, Sie können Daten hochladen, um Ihr Datenmodell für die Filterung zu nutzen. Bislang war es möglich, WFS-Daten hochzuladen und GeoJSON. Und im letzten Jahr haben wir noch ein Shapefile-Parser implementiert, das doch noch sehr stark nachgefragt wird. Für die Style-Parser haben wir einen CQL-Filter-Parser entwickelt, der es möglich macht, die CQL-Filter beispielsweise aus dem Geo-Server direkt äh, ja, zu verarbeiten und in unserer Filter-UI anzuzeigen, so Sie äh, quasi die, die Geo-Server-CQL-Filter die geo äh, geo direkt mit der geo -Style ui benutzen können. Außerdem ein recht cooles Feature ist, dass wir den SLD-Parser erweitert haben und auch Rasterdaten jetzt stylen können ähm, und das in SLD überführen. Habe ich gerade mal die Online-Doku unter geostyler.org, das ist jetzt quasi live eingebunden, also das ist kein Screenshot, ähm, habe ich hier mal vorbereitet ähm, und habe jetzt einfach mal so eine, so eine Rasterklassifizierung schon geladen. Sie sehen, die, die, die Klassen werden hier äh, automatisch erzeugt, beziehungsweise aus einem SLD äh, ausgelesen und als UI dargestellt. Und ich kann jetzt beispielsweise hier mal der Klassiker die Color Ramp irgendwie ändern und dann sehen Sie direkt, dass das in der äh, UI Anwendung findet. Und wenn Sie dann schauen, können Sie auch hier direkt die Color Ramp und die, die, die einzelnen Klassen hier im SLD sehen. Genau, abgesehen davon gab es noch weitere neue Komponenten und neue Features, die wir jetzt äh, auf den nächsten Folien vorstellen werden, das Ganze immer so ein bisschen interaktiv. Ähm, das eine wäre, das ist eine relativ kleine Sache, aber die trotzdem sehr wichtig ist, wenn man eben Karten stylen möchte, dass wir eine Vorschaukomponente komponente äh, hinzugefügt haben als Feature, die den vollständigen Style Anzeigt, eben entsprechend auch mit einem eingebundenen Datensatz. Bedeutet hier an der Stelle, hier links auf der Seite gibt es die einzelnen Vorschauelemente einer jeweiligen Regel, Pondor zu SLD-Regeln. Auf der rechten Seite sehen Sie dann das Resultat, wie das Ganze eben auf dem auf den kompletten Datensatz angewendet aussieht, sodass Sie dann auch direkt sehen, wie Sie das Ganze stylen. Und das Ganze ist eben auch so, dass es grundsätzlich sich live mit ändert. Also wenn ich jetzt hier eine Farbe ändere, dann wird das in der Forscher auch direkt angepasst. Des Weiteren, äh, was ein sehr wichtiges Feature ist, ist das sogenannte Batch-Editing, was wir jetzt unterstützen. Äh, das funktioniert folgendermaßen. Öfter hat man den Fall, dass man ein, eine Style-Vorschrift auf alle einzelnen Regeln anwenden möchte. Und äh, wenn man das für jede einzelne Regel selbst machen müsste, wäre das ein ziemlich hoher Klickaufwand. Und da haben wir das Batch-Editing hinzugefügt, äh, was es uns erlaubt, mehrere Regeln gleichzeitig zu editieren. Verschiedene Features stehen da zur Verfügung, das ist immer eine gewisse Auswahl, je nachdem, äh, welchen Feature-Type man gerade stylt. Das sieht dann folgendermaßen aus, ich kann alle einzelnen Regeln hier markieren und dann kann ich hier auf den Multi-Edit gehen und für alle Regeln beispielsweise die Opacity ändern, also die die, durch, äh, die Deckkraft. Und das sieht dann beispielsweise so aus und schon haben wir für jede einzelne Regel hier die Opacity gesetzt. Und das Ganze sieht man dann entsprechend auch in der Vorschau, dass alle Regeln gleichzeitig editiert wurden. Und dadurch hat man dann, wenn man wirklich damit arbeitet, einfach einen gewissen Komfort, dass man sich bei vier Regeln allein schon acht oder vielleicht sogar zehn Klicks spart. Wenn man sich vorstellt, dass man hier zwanzig Regeln vor sich hat und mal wirklich einen komplexen Stil editieren möchte, dann spart man hier wirklich von Minuten bis Stunden. Des Weiteren eine Kleinigkeit ist, dass man die Reihenfolge der Regeln ändern kann und dementsprechend auch beeinflussen kann, falls eine Regel oder falls mehrere Regeln auf einem gleichen Feature greifen würden, dann entsprechend das Handling haben kann, welche Regel tatsächlich greifen soll. Und dafür haben wir hier einfach ganz simpel ein paar, ein paar Buttons hinzugefügt, wo man beispielsweise jetzt eine Regel nach unten verschieben kann. Und schon haben sich hier diese beiden Regeln getauscht. ist erstmal eine relativ simple Sache, ähm, aber ist auch ein bisschen mehr Komfort. Was man jetzt gerade sieht, ist, dass sich hier rechts so ein bisschen äh, der Stil verändert hat. Und zwar ist die Opacity verloren gegangen. Das ist ein Bug. Ähm, passiert, Komfort. Ähm, ja, An der Stelle kann man eigentlich ganz einfach sagen, dadurch, dass es ein Open-Source-Projekt ist, die erste Person, die heute hier ein Issue stellt auf GitHub, kriegt nachher noch ein Bier ausgegeben. Machen wir es ganz einfach so. Die erste Person, die es fixt, kriegt auch ein Bier, natürlich. Da lege ich noch eins drauf, für den, der es fixt. Perfekt. Genau, wie gesagt, es ist Open Source, es gibt immer irgendwo irgendwelche Bugs und wir freuen uns, wenn Sie einen Bug finden, dass Sie das auch entsprechend als Bug Report bei uns einreichen. Davon leben solche Open Source Projekte. Genau. Zusätzlich können wir noch Regeln kopieren, was ganz praktisch ist, wenn wir gewisse Stilvorschriften schon äh, editiert haben und auf Basis dieser Stilvorschrift einfach nur noch kleine Änderungen vornehmen wollen. Das ist auch eine kleine Komfortfunktion, dass ich hier äh, eine Regel auswähle und äh, die dann einfach duplizieren kann. Und dann äh, greifen erstmal alle Funktionen und ich kann diese Regel dann nachträglich entsprechend äh, noch verändern, weiter stylen, vielleicht einen neuen Filter hinzufügen, das was dann eben äh, notwendig ist und gemacht werden soll. Das ist auch wieder eine erweiterte Komfortfunktion, so gesehen. Genau. Ein neues Feature, was jetzt kurz ein bisschen technischer wird, aber der Effekt davon doch einen relativ großen Vorteil hat, ist, dass wir mittlerweile einen sogenannten Composition-Kontext hinzugefügt haben, womit wir verschiedene Komponenten neu zusammenstellen können und eine neue Komposition erzeugen können. Dazu zeige ich ganz kurz einen Vergleich. Und zwar, was Sie jetzt sehen, ist nichts weiter, als sehen, sehen Sie diese Felder. Wie gesagt, der Geostyler ist eine äh, Bibliothek. Und ähm, Sie sehen hier, es besteht aus einzelnen Komponenten, die verschieden zusammengebaut werden, wie, so ein äh, wie im Grunde wie so ein Baukasten. Und äh, was Sie jetzt hier rechts sehen, ist genau diese Komponente, die Sie auch hier sehen können, nur eben nicht in dem Fenster. Das sieht dann hier erstmal relativ simpel folgendermaßen aus. Und jetzt hat man den Fall, dass man im Nutzer nicht zwangsweise alle, äh, die volle Funktionalität dieses Stylers äh, zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht reicht es auch aus, dass man nur die Deckkraft oder die Größe eines, in dem Fall Bildes, äh, definiert, aber äh, nicht weitere Attribute definieren soll oder stylen können soll. Und um das Ganze zu limitieren, gibt es jetzt diesen Kompositionskontext, wo man mit einer Konfigurationsdatei äh, relativ simpel... Hier hier, ist hier, Was Sie hier sehen, ist der tatsächliche Editor und der wird äh, in einen Kompositionskontext gepackt und in diesem können wir jetzt definieren, welche Felder äh, allow, editiert werden können und welche nicht. Und dazu setzt man einfach den äh, Namen des Feldes hin und im Grunde ist das ein simples True oder False und schon sehen Sie hier oben, dass das äh, Size-Field entsprechend verschwunden ist. Und so können Sie global für den kompletten Styler gewisse Regeln und Limitierungen festlegen, ohne dass Sie wirklich den Code anpacken müssen, sondern es ist im Grunde nur eine Konfigurationsdatei, mit der Sie dann arbeiten können. Das Ganze macht das ein bisschen bequemer, auch den Geostyler eben den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Genau, ein. Eine wichtige Sache, die wir im letzten Jahr im Grunde schon angekündigt hatten, die wir dieses Jahr durchgezogen haben, ist, dass es mittlerweile ein Plugin gibt für den Geo-Server, dass der Geostyler direkt in den Ge Geo-Server integriert äh, werden kann und man somit SLDs im Geo-Server auch mit äh, dieser grafischen Oberfläche stylen kann und äh, eben nicht mehr von Hand ein SLD-Dokument schreiben muss. Und äh, das Ganze wurde entwickelt auf dem Bolsena Codesprint und äh, da waren mehrere Contributors. Äh, haben da mitgewirkt und an der Stelle auch Dankeschön dafür. Und wir haben jetzt so einen ersten Durchstoß äh, geschafft, dass der Geostyler eben als äh, Community-Plugin im geo vorhanden ist. Und äh, das Ganze sieht dann beispielsweise so aus, dass man eben den bekannten Editor unten hat, diesen Texteditor, der auch zusammen mit dem Geostyler greift, sprich die synchronisieren sich gegenseitig. Ähm, aber wenn man möchte, kann man jetzt eben auch über die grafische Oberfläche ähm, die Styles editieren und hat dann vielleicht auch da an der Stelle ein bisschen mehr Komfort und verringert in gewisser Weise die Hemmschwelle, solche Styles zu schreiben. Genau, des Weiteren gibt es auch noch einen Workshop, den haben wir hier heute durchgeführt und der ist auch online zu finden. Finden Sie auch unter geostyler.org, wenn Sie dann auf die Repositories gehen. Da haben wir eine ganz kleine Storymap in dem Fall zum Coronavirus, gemacht, wo man beispielsweise jetzt hier sehen kann, wie man mit dem Geostyler solche Karten stylen kann und hier wurde beispielsweise einfach die grundlegendste Geostyler Komponente eingebunden und ähm, passt dann entsprechend Änderungen an die Karte, die man hier unten sieht, an. Und äh, so sieht man beispielsweise, wie man oder lernt man dann auch, wie man den Geostyler für eine eigene Applikation nutzen kann, äh, um zu schauen dann, dass man eben den eigenen Nutzern der eigenen Applikation das Stylen von Karten ermöglicht. Genau, also zusätzlich hier vielleicht noch dazu, soll noch den, den Library-Charakter des Projektes äh, stärken, dass es eben mehr ist als nur die Demo-Anwendung, die wir jetzt in verschiedenen Beispielen gezeigt haben, sondern dass Sie wirklich in jegliche web die Geostyler UI und dessen Parser einbinden können. Genau, äh, damit kommen wir auch schon fast zum Ende der Präsentation und äh, wollen noch einen kleinen Ausblick geben. Und zwar unser größtes Ziel ist erstmal, dass wir unsere Community weiter ausbauen. Das Ganze hier ist, wie schon öfter gesagt, ein Open-Source-Projekt, deswegen sind wir auch hier auf der Foskis. Und wir würden uns freuen, wenn wir weitere Contributors finden, wenn Leute interessiert daran sind, den Code weiter auszubauen, die Dokumentation weiter auszubauen, Bug-Reports zu schreiben, in welcher Form auch immer, vielleicht auch andere Tutorials schreiben. Alles ist möglich und wir würden uns da sehr freuen, wenn da noch mehr Personen, mit einsteigen würden, dass das Ganze noch ein bisschen, dass die Community um den Geostyler herum noch ein bisschen lebhafter wird. Ähm, damit einhergehend haben wir jetzt auch geplant, äh, in nächster Zeit äh, den Geostyler, der jetzt gerade ja schon ein Open Source Projekt ist, aber eben noch kein OSGO Projekt ist, äh, diesen Schritt auch zu wagen, um dann ein offizielles OSGO Community Projekt zu werden. Das wäre noch sehr schön. Ansonsten äh, spread the word, to Gutes und rede darüber, so wie wir heute, wollen wir versuchen, das Projekt einfach bekannter zu machen. Das heißt, dass wir äh, darüber reden, auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, vielleicht Sie zu animieren, sich das anzuschauen und Ihren Kollegen vielleicht zu empfehlen, da mal reinzuschauen, dass es das Projekt gibt. Ansonsten haben wir schon in mehreren äh, Kundenprojekten den Geostyle erfolgreich eingesetzt in beiden Firmen, ähm, das sollten wir auch ein bisschen mehr herausstellen, dass man sieht, dass es eben nicht nur irgendwie ein Luftschloss ist, was bei GitHub äh, verfügbar ist, sondern dass das wirklich ernsthaften Einsatz findet. Das äh, wollen wir auch noch ein bisschen mehr herausarbeiten. Ansonsten hatten wir noch auf, auf Basis dieser BOF bei der PhosphoG auf äh, auf, aufgrund des ersten Austauschs mit anderen Entwicklern und anderen Communities den Hinweis bekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, GeoCSS oder MapCSS zu unterstützen. Da sind wir uns nicht ganz sicher, wie einfach das ist und wie das gehen könnte, aber auch hier der Aufruf, dass wir da durchaus an, äh, ja, an Austausch und Interaktion interessiert sind, so dass, dass wir das sukzessive, das Projekt weiter besser machen können. Genau, direkt an der Stelle, falls jetzt auch schon Ideen da sein sollten, direkt hier im Anschluss. Ich meine, um 18 Uhr geht es los, ist noch eine Boff äh, zum Thema Geostyler, wo Sie gerne äh, sich dazu setzen können, das ist einfach nur ein informeller Austausch, wo wir Ideen sammeln können, wo Sie uns direkt Feedback geben können, falls Sie den Geostyler schon mal genutzt haben. Äh, wir einfach Ideen sammeln und schauen, wie das Ganze dann eben weitergetragen werden kann. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir sind jetzt offen für Fragen.